Sesam öffne dich, da, da, da, da. Wunderschön. Da geht aber auch kein Zentimeter mehr, ne? Guck mal, wir kriegen hier schon so ein Vorgefühl auf diese Pinien, Schatz. Nein, wir sind noch nicht in Kroatien. Wo ich hier bin, <lacht> also auf jeden Fall ist hier blauer Himmel und das erste kleine Sommerfeeling kommt hier schon auf. Ähm, eigentlich wollten wir hier nur kurz einen Zwischenstopp machen. Auf dem Weg in den Süden nach Kroatien, vor allem wollen wir ja weiterfahren als im Sommer, wo wir ja mehr in Istrien waren, haben wir dann gestern Abend gesagt, komm, wir lass uns anhalten. Und es war richtig schlechtes Wetter, es war so richtig Trübsalblasen am Himmel angesagt. Und dann haben wir hier gehalten. Und äh, dann sind wir begrüßt worden mit einem mega Sonnenuntergang und jetzt das. Es ist einfach richtig schön. Und wenn ich euch jetzt zeige, wie das hier aussieht, wow. Der ganzjährig geöffnete Campingplatz liegt unmittelbar am wunderschönen Milchstädter See. Für uns ist es der perfekte Platz auf dem Weg in den Süden, vor allen Dingen Richtung Kroatien. Wenn ich drei Worte finden würde für diesen Platz, dann würde ich sagen, klein, aber fein, familiär und traumhafte Natur. Kein Wunder also, dass es zahlreiche Auszeichnungen für diesen Platz gibt und in der Nebensaison sogar mit der AXICARD genutzt werden kann. Übrigens, der See hat wirklich Trinkwasserqualität und verwöhnt im Sommer mit Temperaturen bis zu 26 Grad. Der seichte Sandstrand gehört zu einem der schönsten Strände am Milchstätter See. Mit einem traumhaften Blick auf die hohen Tauern. Diese einzigartige Lage direkt am See inspiriert Jörg die Gitarre auszupacken und einen Song zu spielen. So habe ich immer gleich eine musikalische Erinnerung an diesen wunderschönen Moment. In und abends, da trifft man sich zu einem ganz besonderen Event. Jeder holt sein Stühlchen raus, denn hier gibt es die schönsten Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe. Ich finde, das hier ist schon so ein bisschen mediterran hier auf unserem Platz. 174 war das, nee, 176. War richtig schön hier. So, die Tasse hält bisher. Also, ich bin begeistert. Mal gucken auf die nächsten Kurven. Im Wetter ist mega, guck mal. Aber wir müssen jetzt trotzdem weiter, weil wir haben ja noch ein Wunschziel und das wird sonst ein bisschen knapp. Der Jörg ist echt ein Mega-Fahrer. Ich würde jetzt hier nicht rauskommen. Boah. Aber unsere Scheiben, Schatz, die müssen wir aber noch mal sauber machen, bevor wir die Traumstraße fahren. Oder? Oh, ja, für dich ist genug. aber nicht. Und viel. dann ging ich es endlich nach Kroatien. Noch hatten wir gar kein Ziel, sondern einfach nur erstmal Richtung Traumstraße. Platz. Kleine Badebucht. Soll auch ein gutes Restaurant sein. Was für ein Geschenk, oder? Wir stehen hier wirklich unmittelbar am Meer. Und der Blick aus unserem Fenster ist auch richtig cool. So, Schatz, auf einen schönen Urlaub. Ist schön. Start ist schon mal gut, oder? Wettergeil. In der Woche unterwegs. Aber in deinem Geiste. Richtig schön. Ähm schon überall war, diese Woche. <lacht> in meinen Gedanken auch. Also. Was für ein Geschenk. Wir stehen hier ähm, auf einem Platz. Also wir sind ja einfach losgefahren und haben gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen Sommer haben und den haben wir jetzt. Und äh, Kroatien war dann doch wieder unser Herzensziel. <lacht> ich glaube, das löst bald schon Italien ab. Und wir haben bislang ja noch nie hier Mitte, Ende September einen Urlaub verbracht. Bislang entweder im Frühjahr oder jetzt im Juni oder dann sogar viel später Ende, Ende Oktober, Anfang November und da waren viele Plätze hier zu, viele kleine Autocamps und in diesem Jahr steht diese Reise glaube ich unter dem Motto, suche kleine schöne Plätze inmitten der Natur und den haben wir hier gefunden. Der Jörg sitzt da schon und wartet auf den Sonnenuntergang und ich freue mich ganz toll. Ich zeige euch jetzt mal den Platz. Natürlich gibt es auch ein paar Abstriche, die man machen muss. Man hört es vielleicht schon, es ist unmittelbar hier eine Straße. Aber für uns ist das jetzt hier vollkommen okay. Wir finden das mega, wir freuen uns. Und ja, das wird eine spannende Reise. Und klar, wir nehmen euch natürlich mit. Der Campingplatz Raka unterteilt sich in zwei Plätze. Einmal vorne am Meer mit einem wunderschönen Blick auf das Meer. Im hinteren Teil, da muss man durch einen kleinen Tunnel fahren. Achtung, bitte die Höhe bedenken. Aber es gibt noch eine Einfahrt, die von der Straße aus angefahren werden kann und da gibt es keine Höhenbegrenzung. Auch der hintere Teil ist äh, sehr sehr schön, man ist sozusagen umschlossen von einem Bergmassiv. Hier findet man auch Mobilheime und modernere Sanitäranlagen, Duschen, alles was man braucht, als die, die vorne sind. Das haben wir nämlich auch erst gar nicht gewusst, deswegen betone ich es so. Viele haben in den Foren geschrieben, dass sie die Straße störte, der Lärm. Uns hat die Straße überhaupt nicht gestört. Vielleicht lag es auch daran, dass sie natürlich in der Zeit nicht so befahren ist wie in der Hauptsaison. Eigentlich wollten wir an diesem Abend unseren ersten Abend in Kroatien, der immer etwas ganz besonderes finde ich ist, wenn man so ankommt und dann auch noch so aus dem Halbherbst- und Winterfeeling in Ostdeutschland in das pure Sommerfeeling rein purzelt, in einem Restaurant essen, aber irgendwie war das so schön dort und da gab es eben was anderes. Schatz, Sonnenuntergang mit Bratkartoffeln. Aber nächstes Mal äh, möchte ich gerne so einen schönen Mangold-Gemüse- und Fischplatte. Schön hier in Köln, ne? <lacht> Und dann kam Sonnenuntergang, Teil 2. So, langsam geht die Sonne unter. Winterjacke. Ja, man merkt, die Sonne hat ganz schön viel Kraft, also du hast dich schon angezogen. Das langsam, das ist total schnell. Ich bin noch im Sommeroutfit. <lacht> ich gleich schwimmen. Oh, es ist so, ach, oh, ich. Es ist einfach so schön. Mhm. Guten Morgen, Herr Kemp. Ist das nicht cool, hier so aufzustehen? Hör mal das Wasser. Was? Ah, ich finde das so schön. Guck mal. Wenn man jetzt wollte, könnte man jetzt ein Morgenschwimmen ähm, äh, veranstalten, aber ich bin da nicht so weit, glaube ich, dass ich hinterher das gehe. Richtig cool. Ich trinke jetzt mal meinen Morgenflug. Die versammeln sich hier, die Vögel. Die zeigen uns jetzt den Weg, wo es lang geht. Ja, wissen so. Die wissen, glaube ich, selber nicht so genau wie wir. Die wissen auch nicht, wo es lang geht. Ja, jetzt lichtet es sich schon, die ersten Reisen ab. Die einen fahren Richtung Heimat, die anderen kommen gerade an und fahren nach oben, nach oben Richtung split Brovnik. und wir, ja, wir machen jetzt auch die nächste Stopp, wohin auch immer. Also keine Reservierung, sondern wirklich, ähm. ja, das ist jetzt gerade schön, das genießen wir, entspannt losfahren und uns treiben lassen. So Schatz, erste Stopp haben wir geschafft und der war schon mal richtig super. Ich habe mir was mitgenommen übrigens. Weiß schon was? Stein. Ja. <lacht> Weil das war das der, der lag da auf diesem Platz und das soll mein Erinnerungsstein sein für diesen schönen Steinlein. Moment. Weise. Der Stein es ist mega heiß, oder? Jetzt. Wenn die Sonne kommt, er, Leute Hochsommer. Unglaublich. Wir fahren jetzt weiter die Küstenstraße. Ursprünglich haben wir überlegt, ob wir noch zur Insel packen oder so wollen. Aber da ich ja so ein Wunschziel habe, was ziemlich weit ist, noch weit ist, fahren wir jetzt erstmal die fahren wir jetzt erstmal die Küstenstraße lang und lassen uns überraschen. So, dann geht's los, ne? Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Schatz, wo es jetzt uns hinführt. Erstmal die Straße entlang, ne? Weil das ist einfach mega gut. Also an dieser Straße kann man ungefähr alle 10 Meter anhalten ne? und sich diese Aussicht anzugucken. Man fährt oft viel zu schnell einfach weiter. Guckt euch das an hier. Ja. Absolut genial. Also immer wieder die schönste Strecke, Schatz. Und du fährst mich dahin, danke schön. Okay, go. Go with the flow. Das ist ja meine Kindheitsinsel, aber die lassen wir jetzt aus, weil da waren wir ja schon. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, wie man gerne möchte, muss man sich aufs Wesentliche konzentrieren und das ist im Moment hier diese Straße, die wir entlangfahren und vielleicht so Richtung Sadar erstmal. So, jetzt sind wir kurz vor Sadar jetzt geht es über diese Brücke hier. Wow! Hier kannst du Bungee springen, Schatz. Guck mal hier. <lacht> oh mein Gott. Da ist das. Ist das nicht diese Bungee Anlage? Sieht so aus. Boah. Hammer. Mir wird schlecht. Ich würde da auch nicht runter Aber Aber ist der Hammer. ganz schön voll hier. So, wir stehen jetzt hier auf dem super Luxusplatz Kostet 58,20 aber ich glaube, nee, warte, was hat sie gesagt? 52. Es kommen aber noch Kurtaxe zu. Du guckst auch nicht gerade glücklich. Ich glaube, Sadar lassen wir mal links liegen. Also, unser Bauchgefühl ist richtig, ist nicht unser Platz, ist uns einfach zu sehr Neubausiedlung. Ist sicherlich schön und auch toll für einen Besuch nach Sadar, aber... Definitiv nicht unser Platz. Es war, war sehr gut, rein. dass wir dort waren, denn da haben wir etwas gesehen, was uns später sehr helfen jetzt wird. Jetzt sind wir gespannt, wo wir heute ankommen. So, kommen wir noch zu unserer Schiffsfahrt, Schatz. Cool, doch Italien. <lacht> Boah, da sind aber Riesenpötte, die hier sind in Sadar. Ich würde gucken jetzt, warte mal, wo wir hin müssen. Es geht los! So schnell ändern sich die Pläne. Und hier trifft der Spruch Alles hat seine Zeit zu 100% zu. Ich bin ja echt jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Weil wir kommen jetzt auf jeden Fall nicht mehr hier weg. Das sieht aber sehr verlassen aus. Also ich finde, wenn man schon mit nice to see you begrüßt wird, das ist doch schon mal echt was super tolles. Oh. Wir sind acht Minuten zu spät. Sehr interessant hier. Also das ist ja jetzt echt nochmal ein kompletter Unterschied zu dem, was wir eben gesehen haben. Es ist Ruhe pur. Und wie gefällt es dir hier, Jörg? Ich finde es mega. Ich finde es richtig schön. Ja. Ja. ja. Das ist wie so ein Paradies, ne? Als oh, ob du so dann... Was? Wie das denn da und wie diese Reise weitergeht und ähm, ob wir und welchen Platz wir gefunden haben, das seht ihr beim nächsten Mal. <summ>